Wie oft tust du dir etwas Gutes? Warum arbeiten so viele Migrantinnen und Migranten in der Gastronomie und in der Pflege? Oh, was machen Hausfrauen eigentlich den ganzen Tag? Wer hat zu dir geschaut, als du ein Baby warst? Bei wem meldest du dich, wenn es dir nicht gut geht? Er kocht deine Mahlzeiten. Wer schaut zu deinen kranken Eltern? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Wie oft tust du dir etwas Gutes? <lacht> ja, ist immer die Frage, was? ist etwas Gutes, aber ich glaube schon ab und zu, wenn ich mir eine Auszeit nehme, wenn ich schwimmen gehe oder irgendwie ja, Sport mache, dann finde ich, das ist auch eine Auszeit für mich. Und also schon ab und zu. Warum arbeiten so viele Migrantinnen und Migranten in der Gastronomie und in der Pflege? Wahrscheinlich, weil es zu wenig Schweizer, Die Schweizer in Arbeit gibt und weil der Lohn so schlecht ist. <lacht> Was machen hausfrauen eigentlich den ganzen Tag? Kaffee trinken. Nichts. Wer hat zu dir geschaut, als du ein Baby warst? Ab meinem zweiten Lebensjahr hat mich meine Oma sozusagen also, so rausgezogen. Also, Tagwache heute war um halb sieben. Ich bin alleine aufgestanden. Und habe für mich die Zeitung gelesen. Dann, das ist deine Ausnahme. Bei wem meldest du dich, wenn es dir nicht gut geht? Bei meiner Psychiaterin. Dann ist mein Sohn um 7 Uhr, habe ich Aber ihn geweckt, weil er in die Schule muss. Und nach 7 ist er gegangen. Ich habe noch Stück für ihn gemacht. Wer kocht deine Mahlzeiten? Hm. Meine Mahlzeiten koche ich eigentlich selber, wenn ich Zeit habe. Ansonsten macht das meine Mutter oder meine Schwester. Dann ist der zweite Sohn aufgestanden. Habe ich auch Frühstück gemacht für ihn. Und um 8 ist er dann auch losgegangen so in die Schule. Und dann ist der dritte gekommen. Der ist drei Jahre alt. Der ist nicht in die Schule gegangen, aber der brauchte einen Shopping. Wer schaut zu deinen kranken Eltern? Ich ja, habe das Gefühl, dort habe ich sicher die Verantwortung auf einer Art. Sozusagen nicht nur die Familie die zuständig ist, dort zu schauen, sondern eben das ganze gesellschaftliche, gemeinschaftliche Wesen, wo das soziale Gefüge, die zueinander aufpasst. Dann ich, habe ich die Betten gemacht, die Wohnung gelüftet, aufgeräumt, die Geschirrspüle eingeräumt. Also wir leiten seit ca. 5 Jahren freiwillig in der Fadi und es stellt sich immer wieder die Frage, warum wir das machen. Ich glaube, es braucht einfach Menschen in unserer Gesellschaft, die etwas freiwillig tun und auch helfen wollen. In solcher Arbeit kommen Leute zusammen, die jetzt mit sehr viel Herz, Herzblut machen. Und wenn diese Arbeit bezahlt würde, denke ich wäre das Engagement der Leitenden dort. Zum Beispiel ist in der Party nicht mehr so dasselbe, wie wenn es nicht bezahlt ist, wenn es auf dreimelliger Basis geschieht. Und da äh, bin ich in die Bibliothek gegangen, habe die Sachen zurückgebracht, die CDs, die Bücher. Wir haben uns gerade unterhalten, dass niemand über das Muttersein spricht. who cares who cares who cares who cares who cares who cares, who cares?